Oh wei, oh wei, oh wei. Hi, das hier ist ebenfalls ein Bild aus meiner Logitech Brio. Warum zeige ich euch das? Offen gestanden, weil ich es leid bin, dass die meisten Leute von euch das Thema Belichtung bei einer Kamera immer noch mit naja, in einer Mischung aus Miss- und Verachtungsstrafen. Dabei ist es doch eigentlich offensichtlich, warum das Bild schlecht ist, wenn es schlecht ist. Wir reden hier nicht umsonst von Lichtbildern. Natürlich, die meisten Leute würden jetzt sagen, aber wenn ich mir eine Spiegelreflexkamera kaufe und die aufstelle, dann rauscht es nicht. Und es ist auch immer noch flüssig und nicht so wie bei einer Webcam. Ach, ihr meint äh, so etwas wie das hier. Das runterstellen. Das raufstellen. So. Ihr meint das hier, nicht? dass die Bildwiederholrate nicht mehr flüssig ist. Ja, okay. Das ist die eine Sache, die eine Sache, die eine Spiegelreflexkamera wirklich besser kann. Ich behaupte nicht, dass eine Spiegelreflexkamera nicht auch tatsächlich ein besseres Bild erzeugen kann. Das Problem ist bloß, eine Spiegelreflexkamera kann nicht aus Scheiße Gold machen. Und tut mir leid, dass ich es jetzt mal so deutlich ausdrücke, aber genau so ist das. Die meisten Leute von euch reden sich ein, sie hätten auf einmal ein wahnsinns geniales Bild, nur weil sie 500 bis 800 Euro in eine Spiegelreflexkamera gebuttert haben. Die Tatsache ist, die grausame Realität hierbei ist. Eine Spiegelreflexkamera bei diesen Lichtverhältnissen, so wie sie jetzt hier bei mir herrschen, wird nur eine Sache besser können, eine höhere Bildwiederholrate. Es würde eben nicht so rumruckeln und so verwaschen sein, wie bei mir jetzt gerade. Das ist der eine Punkt, bei dem die Spiegelreflexkamera unter diesen Verhältnissen besser ist. Trotzdem sieht sie Mist aus. Ich zeige euch mal was. Ich stelle jetzt mal die Einstellungen her, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Den Rest kann ich so lassen, wie er ist. Und jetzt schalten wir das Licht ein. Da haben wir es. Jetzt haben wir auf einmal ein Bild, was es mit einer Spiegelreflexkamera durchaus aufnehmen kann. Sicher, eine Spiegelreflexkamera wird immer noch ein Stück besser aussehen. Sie wird Dinge leisten können in Sachen Bild, in Sachen Videobild, die mit der Brio einfach nicht möglich sind. Eine geringere Tiefenschärfe etwa. Ich habe zwar durchaus einen Effekt hinbekommen, der so ein bisschen Tiefenunschärfe vermuten lässt, aber das ist eine Sache. Okay, dafür ist wiederum eine Spiegelreflexkamera gut. Die Frage ist, braucht ihr das? Denn im Endeffekt bezahlt ihr nur dafür eine Menge, Menge Geld. Der Rest funktioniert auch mit einer Webcam 1A. Hört auf euch selbst zu belügen. Geht los und kauft euch ordentliches Licht.